Die Schlacht in Verdun war eine der längsten und verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkrieges an der Westfront zwischen Deutschland und Frankreich. Sie begann am 21. Februar 1916 mit einem Angriff deutscher Truppen auf den festen Platz Verdun und endete am 19. Dezember 1916 ohne Erfolg der Deutschen. Ja, was ist damals passiert am 21.2. Die Deutschen rückten aus dem Norden auf Verdun zu. Man schätzt, dass bis zu 3000 Geschütze am ersten Tag eine Million Granaten auf Verdun und Umgebung abgeschossen haben. Am Ende des Tages hat Frankreich stattgehalten, aber zu welchem Preis? Es sind in Summe bis zu 300.000 Menschen beider Nationen verstorben. Ja, Hier sehen wir das Beinhaus von Duamont. Es ist eine Grabstätte für die Gebeine der Gefallenen, die nach der Schlacht unbedürnlich identifiziert werden konnte. Das Beinhaus befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Ortschaft Douamont und beherbergt rund 80.000 Gebeine von Gefallenen. Erbaut wurde es 1932 in Gedenken an die gefallenen Soldaten. Ja, Hier befinden wir uns auf dem Weg zum Fort de Souville. Das Fort de Souville war eine französische Befestigung, ca. sieben Kilometer nordöstlich von Verdun. Die Feste lag damit im inneren Verteidigungsring und hier spielten sich heftigste Kämpfe ab. Und wenn man sich mal links und rechts den Weg anschaut, dann kann man erahnen, wie heftig die Kämpfe gewesen sein müssen. Denn diese hügeligen Landschaften sind nicht von der Natur, sondern das sind Granateinschläge. Und man kann sie nicht zählen. Es sind so viele Granatanschläge, dass man sie nicht zählen kann. Und wenn wir unseren Blick Richtung ähm, geradeaus richten, da wo die Hunde sind, können wir den Haupteingang erkennen oder vielleicht erahnen. Als ich das erste Mal hier war, dachte ich, es war ähnlich neblig, dass ich in das Auge eines Monsters schaue, weil es wirklich äh, kaum noch zu erkennen war. Und äh, seht selber, also das ist wirklich beeindruckend, gespenstisch, eine wirklich surreale, bizarre, ein bizarrer Anblick. Ja, wir gehen nochmal 100 Meter weiter und finden hier eine Panzerkuppel vor, links zu erahnen. Es handelt sich hierbei um ein Zwillingsgeschütz mit 155 mm Durchmesser. Ja, das war ein Prototyp, was ganz Besonderes und was ganz Seltenes. Das war das erste Dampfhydraulisch betriebene, Geschütz, heb- und senkbar, und natürlich auch drehbar. Der Turm wiegt ungefähr 200 Tonnen und benötigte ein Gegengewicht von 80 Tonnen. Man kann es auch äh, drin noch, eher, noch, noch sehen, wir gehen auch später rein. Ja, und das hat nur 600 Schutz abgegeben, weil es irreparabel getroffen wurde und konnte dann nicht weiter eingesetzt werden. Ja, wir gehen hier weiter und sehen eine sehr gut erhaltene Beobachtungsgruppe. Diese Beobachtungskuppel ist eine drei kuppel und damit hatte man ein sehr breites Sichtfeld über die Kampflinie und konnte entsprechend die Artillerie dann auch steuern. Ja, also hier sieht man keine Kampfspuren. Die Kuppel ist wirklich sehr gut erhalten, aber ringsherum sehen wir Einschläge noch und nöcher. Hinten können wir ein Parmat-Kasematte, ein Parmat-Bunker ähm, erkennen. Ähm, es gab die gar nicht so häufig. Dieser ist in einem sehr guten Zustand mit zwei Scharten. Und je Scharte war ein Hotchkiss-Maschinengewehr verbaut und an einer Lafette montiert. Und das Besondere, dass diese teilweise mit, einer zweiten, mit einem zweiten Maschinengewehr ausgestattet waren, und ihr könnt euch vorstellen, wenn der Feind kommt und ja, wenn ich gesagt habe, es sind 300.000 Menschen, bis zu 300.000 Menschen gestorben, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Schuss die abgegeben haben. Und die werden natürlich warm und damit die weiterhin gut feuern konnten, hatte man dann äh, diese Maschinengewehre einfach von oben nach unten gewechselt und hatte immer ein frisches Maschinengewehr, das man dann nutzen konnte. Ja, wir gehen weiter Richtung Eingang. Die Hunde haben sehr viel Spaß gehabt. Die haben wir natürlich später, als wir in die Gänge reingegangen sind, weggebracht. Aber wie man sieht, haben die auch ein bisschen Spaß gehabt. Ja, wir sehen jetzt den Eingang zur Panzerkuppel. Es gibt einen Haupteingang, den großen und dann jeweils zwei Flankierungseingänge, um einfach auch äh, hier zu verteidigen. Man sieht auch sehr schön das Gitter, das vorhanden ist. Und auch sonst ist das ist der Eingang in einem sehr guten Zustand, wie ich finde. Links hat er was abbekommen von einer Granate, aber in Summe hat er ganz gut stattgehalten. Wir gehen rein, ja, und sehen auch den Zustand. Hier nochmal auf der linken Seite die Eingangsverteidigung flankierend. Das Tor wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Und wenn man sich das mal überlegt, dass wir hier rein können, ohne dass man sich irgendwo anmelden kann, finde ich das schon wirklich erstaunlich, weil in Deutschland würde es sowas nicht geben. Solche Bauwerke werden entweder verschlossen, verschüttet, ja, gesprengt ganz unterschiedlich. Wir haben in Frankreich und in einigen anderen europäischen Ländern wirklich noch die Möglichkeit, solch geschichtsträchtige Bauwerke hautnah zu erleben. Und das, was ich ganz besonders toll finde, dass hier auch wenig, ganz wenig Schmierereien stattgefunden haben. Hier und da mal ist mal ein Pfeil, damit man auch weiß, wo, wie man wieder rauskommt. Aber mit ein bisschen Menschen, gesunden Menschenverstand, kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Ja. Man muss immer aufpassen, wo man hintritt. Hier haben wir die Abzugsanlage. Ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Geschütz mit 150 50 mm äh, Kaliber geschossen hat, und wie gesagt, das waren ja ein Zwillingsgeschütz, dann entstehen hier ordentlich Kabitdämpfe. Die riechen nicht nur schlecht, sondern die sind auch verdammt giftig. Und wenn man die nicht abpumpen würde, dann wird man hier relativ schnell ersticken. Und ja, ganz toll, dass diese Sachen. Noch hier sind auch zu sehen noch ganz viele Wandhalterungen. Und hier sehen wir auf der linken Seite ein Teil des Gegengewichts. Wie gesagt, 80 Tonnen. Und hier sehen wir das vollständige Gegengewicht. Und da geht es ordentlich weit runter. Ja, 80 Tonnen müssen auch erstmal platziert werden. Ne? Auch hier Zustand natürlich verrostet, aber absolut noch nachzuvollziehen, wie das funktioniert hat. Da oben standen dann die Menschen drauf. Das Holz ist natürlich mittlerweile verrottet. Wir gehen weiter. Hier wurde dann die Munition gelagert. Wie gesagt, diese Batterie hat nur 600 Schuss verschossen bis Ende. Der Schlacht ich gehe noch ein bisschen weiter und hier sehen wir den Munitionsaufzug damit wurde dann die Munition nach oben transportiert und da oben wurde sie dann entgegengenommen vom Geschütz selber sieht man leider heute nichts mehr aber wir sehen hier den Stempel der das die ganze Mechanik hoch und runter gehievt hat und da sehen wir die Mechanik für die Drehung. Wie gesagt, alles hydraulisch mit Dampf betrieben. Hier haben wir noch mal einen Blick raus, aber wir gehen noch mal zurück und schauen uns das Ganze noch mal an. Da ist der Stempel, da sind die Gegengewichte, Masslichgewichte. Man hat dann auch die Möglichkeit, mit den Treppen dort hochzugehen. Sind auch noch vorhanden. Das Zahnrad ist da für die Drehung. Es ist aber auch schon einiges demontiert worden. Also es gibt natürlich auch in Frankreich Kabelliebe, Metallliebe. Und auch diese Gebäude, auch wenn sie für mich ein Museum bzw. sogar ein Grab darstellen, werden leider auch immer wieder geplündert. Wir gehen nochmal die Treppen hoch, die haben es hinter sich, würde ich sagen. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Und hier oben sehen wir noch einen Teil der alten Mechanik. Da waren die Bretter drauf, die Menschen standen hier, haben die Munition entgegengenommen, haben das Geschütz bedient und über uns ist das Geschütz. Hier sehen wir die Zahnkranz, damit das gedreht werden konnte. War schwind gelagert natürlich. Ja, die äh, Geschützkuppel hat einen Treffer abbekommen und konnte danach nicht mehr eingesetzt werden. Wir gehen wieder runter. Und auch hier muss ich immer aufpassen, dass ich nicht wegrutsche. Deswegen sind die Bilder ein bisschen verwackelt, aber ja, ich glaube, das tun, tut dem Ganzen keinen wirklichen Abbruch. Ja, und das, was wir hier gleich sehen werden, ist krass. Das ist nämlich der Zugang zu den Stollensystemen. Die Stollensysteme sind wirklich, wirklich lang. Die gehen von den jeweiligen Eingängen bis zu den Ausgängen, die wir an der Front dann auch sehen. Ja, warum gab es die Tunnel? Wie ihr vielleicht denken könnt, ist im Krieg die Fortschreitung der Technologie besonders schnell vor dem Ersten Weltkrieg gab es noch die normalen Granaten mit Aufschlagzünder. Im Ersten Weltkrieg wurde dann aber die sogenannte Brisanzgranate entwickelt. Und die hatte eine viel größere Zerstörungskraft und konnte die Bauwerke von damals sehr gut zerstören. Also was hat man gemacht? Man ist unter die Erde gegangen und hat diese großen, großen Stollensysteme gebaut. Und dieser Stollen geht zum Beispiel zu der Kasematte, die wir gerade gesehen haben, die Kasematte Parmat. Und auch zu der Beobachtungskuppel. Teilweise eingestützt, man könnte theoretisch durchkommen. Wir haben aber gesagt, dass wir das nicht machen und haben an dieser Stelle abgebrochen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke.